Hey Leute und herzlich willkommen zu Muff Insane, wollte ich gerade sagen, zu Muff Like Gaming. Äh, ihr dürft gerne das Video. Li Ach nee, warte mal, das habe ich erst am Ende. Ups, wie peinlich. Wir spielen heute Arena mal wieder. Ich nehme ein Hm, Ich nehme den eindeutig. was da ja innovate oh man oh man jetzt brauche ich langsam mal minions hier ein drop das ist immer gut wenn den Fluder sind der auch eine extra karte oh, ich würde gerne swipe nehmen aber doch ich nehm swipe. nehme swipe nämlich den eindeutig den panda oh mein gott um eine wand ist eine spinne die ist jetzt tot <lacht> ähm, oder oh, sehr stark ja, ich nehme den lieber Ach. dann nehme ich lieber den hier den natürlich. Hm, das bringt mir nicht viel. Ich den Card draw. Eindeutig den hier. Ohne Frage ihn. Ich lieber den spell hier jetzt immer gut den discover ohne fahre den also das ist insta da wollen ich auch nicht nachdenken ich nehme den lieber ich bringe ein gutes gefühl gerade damit ich den wohl nehmen gar kein Fünfer Drops, Alter Da <lacht> ja, dann nichts bei den Tiger Da ich kaum Battlecry den mal. Das könnte mir echt helfen. Oh, eindeutig den hier. Hm. Ich habe genug Early Game, wenn kann ich den nehmen. wird das Late Game? Oh, ziemlich mit Game basiertes Deck. Kann was werden, hoffe ich. <lacht> Also die Korbe war eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Ein wenig viel Muffel habe ich auch drin. Ich hoffe, der Silent fehlt mir. Was klappt auch ohne. Malfurion vs. Jaina! Du hast es Das ist eine recht gute Hand für den Anfang. Ich werde wahrscheinlich die Karte hier erst spielen, je nachdem, was er macht. Perfekt. Oh, nehme ich den? Ich nehme den risk hier das mal ich denke nicht dass er allzu viel spät auf der hand haben wird das heißt ich denke ich meine natürlich ich hoffe mal sehen ich hoffe ich freue das nicht hm. <lacht> hat ein secret for free bekommen Ich denke, er greift ihn an. Ach, das ist gesund. Ja klar. Nein, ich spiele ihn hier. Oh nein, das geht auf Face. Scheiße. Ich habe gehofft, dass ich seinen Typen damit treffe. Okay. The habe ich kein Problem mit. Wenn jetzt was starker spielt, also ich kann 5 Damage ausrichten Ja gut, 2 Damage, was für 5, das sind eh noch 4 ja, Das ist doch korrekt, das reicht Und den noch raus Du weißt spätlich. Auch ich nehme den hier. Der wird eh bald sterben. Jetzt wird es langsam etwas problematisch für mich. Diese Karte ist gerade echt gut für ihn. You want it? mal schneller, Bruder. Was <lacht> hört aus? Ich hätte anrechnen sollen. Immer diese scheiß anfängen Fehler. <lacht> Ich hoffe mal, dass die Karten, die er auf der Hand hat, nicht allzu gut sind. Warum habe ich ein Problem? Hm, na toll. Das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Da muss jetzt erstmal ran vorbei. Gut, dass ich diese Karte ausgewählt habe, Alter. Ich hätte mir jetzt ein wenig grad noch den Arsch, eventuell. Oh, ich hab echt die Kontrolle zurückgewonnen. Fürs Erste. Ich will nicht riskieren, dass der hier schwächer wird. Komm, kill was. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh Gott, hättest du den nicht gehen können? War eine knappe Runde, man <lacht> Ja, <lacht> naja, mit seiner Hero alleine bekommt er mich nicht down. Das ist schon mal gut. Oh, das war glaube ich ein Fehler. Jetzt kann er mich in Fireball down bekommen. Wenn jetzt ein Fireball zieht, habe ich ver verloren, verloren, what the fuck, mit O, alles klar, Marv. Oh, geil. Das ist so ein Schützer-Game, Alter, wo es richtig hart auf hart kommt. Da suchen wir direkt das nächste Game. Ich hab mein Handy verloren, das lachte jedoch eben noch. Ah, da ist es. Mel Furian. Ich protect die Wild. Oh, das ist doch mal eine schöne Kurve schwimmen in Spire, das heißt wenn ich den vierten Zug dann Inspire benutzen kann. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist mal so. Oh ja, yep. perfekt. Ich hätte nicht spielen sollen, glaube ich. Soll man Hero Power nutzen sollen. Wäre effizienter gewesen. Naja, was soll's. Oh, jetzt haut er raus. Der Dude will raus. süß. Er hat zwar Karten, aber ich denke mal, dass ich in der besseren Position bin. immer bessere Position. Warum <lacht> den? Ja, danke. me Ready sir mal so Wow wow, wow, wow, Der macht jetzt die richtig Welle. Ach, das war ein Misplay. Ich bin so ein No-Hint. Ich bin so ein No-Hint. Wahrscheinlich habe ich jetzt verloren wegen diesem Misplay. Ich hätte ihn nicht so ein Lied, wenn es richtig gespielt hätte. Oh Gott, ich kann nicht sehen. Oh shit. Kein Ton, kein Ton. Okay. Oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt habe ich echt ein Problem. Oh ja, und wie ich ein Problem habe. Ich habe eine Karte im Deck, die 5 Damage macht. Wenn ich die ziehe, dann. Oh, schade. Muss jetzt wollen gehen, noch habe ich die Chance, das zu drehen. Der wird eh jetzt darauf achten, dass er mein Feld Kontrolle bekommt, damit ich gar nicht erst zurückkommen kann. Oh Gott, der hat aber ziemlich viel Damage auf dem Feld. Gib mir die eine Scheiß karte Ich weiß genau, dass ich sie habe. Yes. Oh mein Gott, wie lucky ich bin! Wie lucky ich bin! <lacht> <Weg>. <lacht> ich habe sogar Swipe danach bekommen. Ich hätte sonst noch neun Menschen den Zug ausführen können, großführen, anrichten. Ja, wir sind zum Beispiel zwei Wins trotzdem harten missplay Ich denke mal ohne den missplay wäre es gar nicht erst so knapp geworden, aber das Ergebnis zählt nicht wie ich, nicht das Spielverlauf. Na ja gut, aus dem Spielverlauf muss ich zwar lernen, aber trotzdem zählt das Ergebnis am Ende. Da ist auch schon das nächste Spiel. Mage. Okay. pack ich mal die beiden weg? Mm, mm, ganz okay. Oh, mehr kommen wir okay. okay. wenig verschwindet, aber ich kann ihm nicht die Kontrolle geben vielleicht ist es ein Idiot und der geht auf Face. Nope, ich nicht so Was will ich, die Karten oder die Mana? Ich denke, ich nehme... Doch, ich nehme die Karten Ich meine der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, na gut, nein, der wird dort nicht, aber trotzdem. Ah, jetzt konnte ich einen Server ausbeten. Hm. Kann man da sich Dinge holen. Nicht schlecht für den Typen. Ich hoffe mal, dass ich damit jetzt Zug von dem wegblock. Schade. Hätte er sein können. Ach, der stirbt ja gar nicht. <lacht> Na gut. Ich muss erwartet, dass er tot ist. Da habe ich mich wohl leicht verzählt 4 minus 3 ist 1 und nicht 0 Mathe-Genie War klar, dass ich jetzt hier ein 2-1 holt Ja, das ist natürlich jetzt nicht klar, aber Ist doch gar kein Problem Oh, dann geht er aber noch mal komplett das sie Ich hoffe, dass er den zum Dings macht. Squire, attend me. Ready, Sir. Okay. Das war klar, ziemlich offensichtlich. Oh. Nicht schlecht, wegen 3 Damage. in das Zeitdruck setzen. Nein, ich will... Okay. Ich sorry. Aber ich dachte, was ist eine Karte kaputt? gerne. Der alles. Ich behalte die Kontrolle. Oh nein, ich verliere die Kontrolle. <lacht> Shit. Und oh, Swipe ist gut. Ich euch den hier den wird er dann töten müssen. Oh shit, wenn das jetzt Mirror Entity ist, dann. Das sind 10, der hat genug Damage, nein, und dann nicht. schrecken dann sowas von verloren die runde geht an den loot schade eigentlich wir machen direkt weiter. Navyrion vs. Troll. For Doomhammer. Oh, wir spielen ein Spiel, das ich legendary nennt. ding Kein Ding mein Freund My greetings Greetings friend Name Mustafa Tut damit haben ein paar Möglichkeiten, die wir spielen könnten Okay Perfekt Da können wir den rauskäuen Ich denke mal, wir wir jetzt Value rausziehen werden Oh Okay etwas besser laufen können. <lacht> ja, aber was reicht immer noch? must legendary. etwas mehr Value rauskommen können, aber ist auch okay. Thank <laughs> Was machst du jetzt, hä? Was willst du tun? Oh, das will er tun. Oh, oh, oh schlau. Okay, gerne, also da habe ich die Reihe von denen hier bekommen. Ne, ich ziehe eine Karte. Beziehungsweise wir beide ziehen Karte. Ist aber nicht so schön. Jetzt wird es langsam hässlich. Noch noch gar kein Damage gegeben. Aber vielleicht oh, tradet er dann nicht. No. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Aber ordentlich Damage auch bereit ist, das das Comeback da denke Ich jetzt auch so: einmal den Trade ich nicht und gehe auf Face und dann sowas. <lacht> ja, aber braucht er ja nur eine Karte, die zwei Damage ausrichtet? Ein Spell oder so. So. wenn der jetzt nicht genug damage hat habe ich gewonnen krass krass krass krass dieses comeback denken ja das sieht gut aus play Richtige <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Comeback Runde dieses Spiel dieses Mal hier diese Arena 1 Genau, das wollte ich auch gerade halt sagen, oh, oh ja, das oh ja, das ist ein ziemlich guter Start, wenn der es gleich überleben kann. Ach, der kann es nicht überleben. Oh, cool. Der wird Hero Power nutzen, denke ich. Oh, doch nicht. Cool. Jetzt kann der nämlich problemlos überleben. Heißt, dass ich ihn gleich taunten kann. Und jetzt, wenn ich mein Hero Power benutze, hielt mein Taunt dann auch noch ein. Ach, er kann ihn aber töten. Nevermind. Er kann hier mit und damit ihn angreifen. Ich hoffe, das tut er nicht. Ich muss spielen, Karte, ja. Ja, tu es, tu es. Tu es. Los. Lol, okay. Das. Was? Ah stimmt, ja, kann beides, Nevermind. Oh, da wird man Swipe, aber ziemlich ziemlichen Ausschlag geben Ziemlichen Ausschlag geben, sagt man das so <lacht> Ich hab keine Ahnung Ich bin aufs Face sich doch annehmen oder nicht ich meine die schicken der hat mountain mountain giant ich warte noch eine runde vielleicht bekomme ich ja dann noch mehr value Mal sehen was das spielt Oh yes, das hat sich gewohnt zu warten habe ich dann auch mit mountain giant wahrscheinlich eventuell taunt ich den dann sogar noch leute wenn ich jetzt down was heißt down 10 damage geben aber nein ich werde den taunten Oh nein. Okay. Den Trade nehme ich gerne im Kopf. egal. Wenn jetzt was stark gespielt, mache ich das hier. Ich kann gleich Karten ziehen. Ja, was heißt Karten? Eine Karte. Ist trotzdem gut. Jetzt, wo ich die Kontrolle erstmal ein wenig habe. Oh nein. Ich ein Kontrolle haben muss ich auf jeden Fall die eine Karte ziehen. Oh. Sie oh, Paronien, toi, ich bin down. Mach mich nicht paranoid, du Arschloch. Oh, jetzt hat eine sehr starke Karte von mir gesehen. <lacht> Ob ich die jetzt gezogen hätte, das wäre so geil. ich ihm gegeben habe nicht jetzt den finisher geschenkt ich glaube es aber eher nicht ich meine was soll das schon haben der wäre jetzt echt brutal <lacht> Dann würde mich komplett zerstören den hier angreifen sollen. Er dann die Chance, sein dumm zu bekommen. Ich hätte den sollen. Ich hätte den Taumper sollen. Ich hätte ihn sowieso nicht so undauen, aber jetzt wenn er einen Schatz hat, kann er mich noch da bekommen. Oh, Glück gehabt. Heute werden einfach keine Mistakes mehr gepunischt. Ich darf machen, was ich möchte. Spiel ist gnädig mit mir. Vier schon. okay wenn ich jetzt noch ein drauf, ziehe ich glaube ich habe welche ich bin mir gerade gar nicht sicher <lacht> ernsthaft na egal hoffentlich spielt irgendwas mit einem leben oh er, coins. er, coins. er, coins. er coins. coin er erst turn Oh süß, da denkt echt nicht viel. Perfekt ihn. Perfekt. Ja, mach ihm den Zauber kaputt. Ach, Sepp. Lol. Das war jetzt mal so ein kritischer Missplay. Der hat mir meine Karte geschenkt. Und sein Board. Der hat mir alles geschenkt. mehr oder weniger. das einnutzen einnutzen was, ist das, was zur Hölle Scheiße, der beliebt das. Ach du Scheiße. Das habe ich gemisplayed. Oh, ich bin so dumm. <lacht> <lacht> Ja genau, Clearman Oh shit. Nee, das akzeptiere ich gar nicht erst. So nichts mit mir, mein Freund. Eine chance zu überleben wie viele macht machte also zwei habe ich nicht Und das ich ist draußen ich hätte eben mein ganzes feld verloren also habe ich so wenigstens noch ein damage gemacht traden müssen aber ich glaube es ist besser wenn ich trade ich glaube, das ist definitiv besser zu traden <lacht> oh shit Die Kontrolle ist scheiße. <lacht> Schietisch ist es noch nicht Komm Fitt den Zeiger nehmen sondern ihn. Ach nee, habe ich ja schon. Das ist ein Kreis komplett. Perfekt Ja, perfekt nicht, aber... <lacht> Dann verträgt ich das Zug Das Schlechteste, was ich sehen konnte. We are the sword in the oh. Das ist wohl das GG. Der hat mir einen guten Kampf liefert. Ich hatte den ganzen Runde kontrolle, aber dann ist er zurückgekommen. Ein schönes Comeback für ihn. Und schade für mich, wa? Malfurion versus Rexa! Gegen den Hunter? Interessant. Ich behalte die Karten. My greetings. Erster Zug, zweiter Zug, dann dritter Zug und die beiden könnte ich im vierten Zug spielen. Schau, Schau, Ciao, aber kann kann sprechen. sprechen kein hoffe Perfekt, kein Snipe. Hm. Perfekt. Perfekt. Die Snacks bringen dir nichts, mein Freund. <lacht> ich werde nur dein Show. Was mich nicht wirklich stört. auf mich anzugreifen der no hand was ein noob noob noob nein ich mache natürlich nur spaß Ach, das wird dumm gespielt ein nicht, aber ich will mit dem med bomber und oh, die Schaden anrichten oh, Shit oh, Shit, das war so ein... Ich habe die ganze Runde verkackt hm. Ich habe sowas von verloren Ah oh, ne, ich habe hier auch noch ein wenig Ich hab trotzdem verloren hat das ist ein verfickter dings das ist ein verfickter wie heißt das ein hunter der kann mich jeder ohne zwei damage geben ohne problem kann ich ihn dann? Danke. habe ich drei Züge, wenn ich mich nicht verrechne. Was für drei Züge, hatte Ich, ich habe einzug Zug. Ich habe verloren. geben eine Karte des Oh mein Gott, das war so notwendig. Ich überlebe trotzdem nicht. Ich überlebe die Runde nicht. Oh Gott. Ich hätte erst den Teil hier spielen sollen. Ich hätte erst gehört ich wusste nicht mal das. Oh mein Gott. Ich bin so ein Noob. ja, naja, mal schauen was wir bekommen für vier Wins. Oh, 50 Gold, Kartenwerk und 20 das. Was für Kartenwerk Alter? Und Classic Back meine ich. Das hat sich schon gelohnt, wir haben 5 plus gemacht. Lust den das Leider nur ein normales Paket, aber das macht ja nichts. muss Smith. Das war's dann mit dieser heutigen Folge von Let's Play Hearthstone bzw. Arena Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, leichter like da lassen und ansonsten haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.